hallo meine lieben so ich bin wieder beim angeln sehr schön äh, heute wird es mal 30 grad ich bin heute mal auf Schlein äh, aus das heißt köder maden würmer äh, partikel habe ich mir schon angemischt gestern auf erdbeerbasis werde heute mit futterspiralen äh, werde ich euch aber nachher äh, werde ich ins detail gehen dass ihr das auch mal seht wie der ibo das macht das heißt aber auf schleien wenn man äh, den Grund in dem Sinne präpariert, dann äh, zieht es die wie magisch an. Das heißt, wenn man auch bloß reingeht und äh, da mit den Füßen alles platt tritt, dass der Köder auch äh, schön gesehen wird. Das heißt, ich mache das anders. Ich habe mir aus, äh, von meinem Kumpel, der Schrotthändler, der hat mir da mal was auf die Seite getan. Wäre sowieso Altmetall gewesen. <lacht> Qualitativ sehr hochwertig, also habe es eigentlich für 20 Cent. Und äh, im Endeffekt habe ich mir einen Besenstiel zurechtgesägt und natürlich äh, die Kescherstange, die Verlängerbare. Das heißt, ich werde mir meinen Angelplatz jetzt präparieren. Da werde ich die Steine, das Kraut und äh, der restliche Unrat mal so ein bisschen auf Seite schaffen dass ich dort angeln kann. Heute mit 2 Gramm Posen, maximal zweieinhalb und so sieht das aus. Und genau hier werde ich angeln und das tue ich mir jetzt geschwimt präparieren. Also, das heißt immer, da wo die Schleien sind, ist ja auch viel Kraut. Das ist halt schon immer wenn Schwimmer das Problem. schnur hat, tut man eher ein bisschen präparieren und ich werde sowieso hier geht die Sonne auf, geht so rüber das heißt hier ist die Schleinstraße und äh, so beim nächsten Mal mache ich vielleicht da mal eine Schraube rein mit Flügelmutter, dann hebt es auch ordentlich aber wie gesagt ich jetzt meinen Platz, führt ein bisschen an bau dann auf und dann geht es Ich um. Ich sagen, Ich würde sagen, soweit reicht. Ich mich leicht. Und genau Ich werde Ich Ich gleich werde Ich jetzt gleich anfangen, ein bisschen zu füttern mit Aalpellets, äh, Fischpellets, Mais und so und äh, dann baue ich so langsam auf und dann es gleich los. Ich erkläre euch gleich die Montage und dann hoffen wir mal, dass wir heute auf ein paar Schleien hier auch antreffen. Auf jeden Fall habe ich da hinten schon mal eine Schleier am Rand gesehen, hier schon mal zwei. Also das ist definitiv die Schleienstraße, die müsst ihr auch immer für euch rausfinden. Das heißt <lacht> da wo die schleienstraßen sind das ist mega verkrautet also legt euch wenn ihr so ein gewässer habt mit schleinbesatz ist es oft verkrautet und dann äh, habt ihr bloß eigentlich die chance da wo die badegäste reingehen da ist ein bisschen freier sag ich mal und ein bisschen angefüttert denn ziehen dann die karpfen drüber und machen ja, noch mal den äh, platz heller und sauberer sage ich mal wenn der da abgekrundelt worden ist dann sieht man die hellen steine die sind dann umgedreht worden und dann äh, noch mal mit so einer reche drüber dann kann man da definitiv direkt am rand keine fünf meter weg angeln und ich zeige euch heute wie es bei mir jetzt funktioniert natürlich seid ihr live dabei also ich würde sagen gleich erkläre ich euch die montage und dann machen wir hier weiter bis gleich Und heute äh, meine Fotomischung gehe ich heute äh, voran. Ihr kennt ja meine Joghurt Eimer, die hebe ich mir immer auf. Gerade Umweltschutz. Wir als Angler kriegen die Eimer überall in jede Tasche. Ich habe da ab und zu mal fünf Stück dabei, wie auch immer. Tut da auch mal Müll rein, wenn ihr ehrlich bin, also nicht immer Tüte oder so. Da packe ich dann meinen Abfall rein und dann kann ich das immer daheim ausleeren und schön auswaschen. Also zu der Geschichte. Das heißt, ich habe gestern Aalpellets hier reingetan, äh Liquid Erdbeere, Vanillezucker und äh, zwei Dosen Mais, dann habe ich äh, noch ein bisschen Gewürze wie Koriander und so klein gehackt äh, und äh, Pfefferminz, das heißt ganz frisch noch dazu gehackt. Ah, Maggi ist noch mit dabei, zwei Schuss Maggi und das werde ich gleich mal hier zwei handvoll anfüttern und da das ist ähm, mein futterkorb geschichte das heißt ich habe hier meinen äh, teig da habe ich äh, bunte äh, maiskörner da habe ich äh, auf süße basis B biscuit äh, verschiedene rein. Ähm, körner semereien sonnenblumen dann habe ich hier genauso Fischpellets drin und Aalpellets. Das heißt, das ist schon mal zwei Tage durchgezogen. Ich mag es ein bisschen fester. Das heißt, wenn ich auf die Fotospirale das drauf presse, das zeige ich euch, wie das nachher auszusehen hat, dann soll das drauf bleiben. Da sollen die Fische wirklich an die Fotospirale kommen und dann eventuell an die beweglichen Maden oder die Würmer rangehen. So. Und dann können sie sowieso ohne Spiel abziehen, dass ich es nur am Schwimmer, am 2, zwei, maximal 2,5 Gramm Schwimmer sehe und dann direkt anschlagen kann. Ich habe da kleine Forellenhaken, heute sehr spitze, aber äh, geflochtene Schniere und so äh, äh, gebunden. Also die Wurfe habe ich dann selber gebunden. Das heißt, ich muss hier eigentlich immer, immer 8, 9 Karpfen aufwärts rechnen. Also die letzten, wo ich hier raus, äh, gefangen habe, waren äh, alle über 9 Kilo und äh, ja, Forellenhaken, geflochtene Schnur, viel Unrat im Wasser. Es wird so oder so ein Kampf, dann wenn ein Karpfen dran ist. Aber äh, lange Rede kurze Sinn, die sind ja wegen Schwein da. Also äh, natürlich auch ein paar Fischpellets und äh, das Geräusch kennen die. Ich füttere mal an, das da wie das auszusehen aus hat. Ein Meter zwanzig tief davon. Weniger Kraut, voll viel Kraut. Beim Schleinangeln ist es auch wichtig. Ihr habt gesehen, weniger ist mehr qualitativ hochwertige Pellets, frische, am besten auch noch gemahlen oder wie ich rein mit, äh, mit dem Soft vom Mais und äh, noch mal ein bisschen was dazu mixen wie Maggi und dann gibt es eine extra Note und das wirklich äh, vielleicht so wie bei mir, ich habe es gestern glaube ich um 18 Uhr gemacht und jetzt äh, sind die Fischpellets uns schon richtig, äh, ja, äh, komplett durch sage ich mal. Es gibt eine Masse, da werden die Tiere nicht satt, aber sie äh, sind da total fixiert auf diesen Geschmack. Aalpellets kann ich euch wirklich empfehlen, also nicht die normalen Pellets, da tue ich auch immer ein bisschen was rein. Aber äh, Aalpellets, also genau diese Größe, diese Mini-Dinger oder natürlich äh, eventuell Forellenpellets. Äh, Aber die Forellenpellets haben eben nicht dieses äh, dominante Fisch, äh, was ich möchte. Also die äh, Schleien, die mögen ja dann eher als fischig und da äh, seid ihr echt gut beraten. es für kleines Geld und wenn ihr mit sowas anfüttert und mit Wurm oder Made angelt, kann jederzeit auch mal ein Aal mit einsteigen. Und das ist wirklich ein schöner. Ähm, auf der Verpackung steht Aalmagnet. Und äh, ich würde sagen, es wirkt bei beiden fast gleich. Ich würde eher sagen, bei den Schleien noch viel mehr wie bei den Aalen. Also, das ist zu empfehlen. Ich lege jetzt los und äh, werde euch gleich mal die Montage äh, nahelegen. Also, bis gleich. Zu der Montagengeschichte, das heißt, ich habe äh, eine Hauptschnur von äh, 35 und äh, dann habe ich eine Schlagschnur, Fluorcarbon, 2,20 Meter würde ich sagen, vielleicht 30. Dann äh, geht die komplett durch. Das heißt, ich habe oben einen äh, Stopper, dann habe ich ein türkisches Auge, sagt man zu den Perlen, wo dann eben der schwimmer dran ist hier habe ich einen von bär das heißt die sind echt gut sichtbar man kriegt die im fünferpack oder so auch sehr günstig finde ich und dann rutscht die halt hier hoch und dann stoppt die da an der perle so da äh, das ding ist ungefähr 25 cm lang hier der schwimmer und ist echt super sichtbar unten habe ich zwei stopper das heißt dass der nicht da runter rutscht denn äh, habe ich hier eine perle und da ist mein äh, fotokorb dran und am fotokorb habe ich noch mal ein äh, quetschblei dran gemacht dass der halt immer wie bei method feeder auf die seite fällt das heißt wenn der Fisch hier abzieht, dann hat der keinen Widerstand, ungefähr eineinhalb Meter. Ich mache meine Vorverherr ziemlich kurz. Das heißt, wenn der den Wurm oder Made, wie auch immer, aufnimmt, dann sehe ich das direkt an dem leichten Schwimmer. Also der hat... Hier die Perle und so, das ist ein Widerstand. In dem Sinne, da spürt er nichts. Und ähm, ja, dann sehe ich das. Und ja, das heißt, ähm, da ist mein ähm, meine Futterspirale. Als äh, Knotenschutz habe ich noch eine Gummiperle dran. Und dann habe ich hier eben diese Schnellwechselsysteme. Die halten doch gut was aus. Man kann schnell wechseln und äh, so eine kleine Gummitülle zieht man dann drüber, dass das eben nicht abrutscht. Ich habe das schon äh, bei ein paar Swivels, also bei Mini-Karabinern und so gehabt, dass eben genau im Drill dieser Federstahl gebrochen ist. Ich habe da auch mal ein Video, wo man das äh, extrem sieht, wo der halbe äh, Karabiner, Mini-Karabiner da dran ist noch. Also ich habe den halt unter Zug, habe ich den her und dann, also auf das stehe ich gar nicht mehr, das heißt früher war das okay, aber in diesen Gewässern wo man extremst große Fische erwarten muss eigentlich äh, dann ähm, lieber sowas und natürlich Schnellwechselsystem das geht einfach rucki zucki. man kann immer kurz, äh, bevor man es einholt, äh, alles vorbereiten und dann einholen äh, umswitchen und gleich wieder raus, also ich würde sagen ich lege jetzt gleich los. So sehen die Montagen jetzt aus. Das heißt, mein Futterkorb. Da habe ich noch ein paar Maden rein und ein paar Würmer klein gehackt. Aber wirklich nicht viel Futter. Immer so, dass halt der Geschmack reingeht. So, dass da immer so ein, zwei Maden da drin sind. Das heißt, ich habe mein Vorfach maximal 15. So, wenn der da dran zieht, dann sehe ich das am Schwimmer schon. Der kann bis zu meter Meter zwanzig ziehen, also der muss schon wirklich komplett äh, weg und man sieht es ja auch daneben und äh, das ist ja dieses Oldschool-Fischen, was ich euch hier äh, näher bringen will und natürlich macht es auch extrem Spaß, also mir jedenfalls, das heißt, man kann einfach mal abschalten und einfach mal die Natur und überhaupt die Situation genießen. So, und nicht äh, gut kann man beim Kaufen angeln auch, mehr oder weniger, aber ja, wenn man da so bisschen Zeige oder sonstiges, das ist halt immer so. Man ist absolut passiv dabei und das ist eher dieses aktiv angeln. Wie gesagt, ja, ich habe zwei verschiedene Schwimmer jetzt, das heißt ich möchte äh, unterscheiden können, wo was ist. Den habe ich jetzt links und den habe ich jetzt rechts und äh, zwei Nuller, 2,2 Gramm. So und jetzt äh, bringe ich das raus und ich hoffe, dass es gleich mit dem Fisch klappt. <lacht> Natürlich ist es immer wichtig, finde ich, bevor es losgeht, da habe ich meine Hände gewaschen und das bringe ich noch mal rein, dass die ganzen Schleien, Karpfen, wie auch immer, da angelockt werden. Aber das ist immer leise. vor allem haben da ist die spitze ziemlich lang und hinten der äh, der schenkel äh, ist eben kürzer und den kann man halt schön verstecken so So, jetzt hat es hingehauen, das heißt alles perfekt eingestellt, alles äh, tv tobi das heißt ähm, ja vor einer Weile schon eine Schleier auf Zufall, habe ich gedacht, äh, gefangen. Jetzt habe ich ähm, die Futtermischung ein bisschen abgeändert, trotz alledem. Ich bin so begeistert. Also 4er Schleier ist eingestiegen und äh, die zeige ich euch dann gleich. Oh, ein schönes Exemplar. Oh, sage dir dazu, eine schöne Schleie, ein perfektes Tier. Oh, hinten ein bisschen verletzt, Und Hose, seht ihr? Oh, ein sehr schönes Tier. Oh sehr schön das freut mich so sehr da wo ich jetzt hier angeln, das ist halt eher so äh, kaufenparadies ja und man vergisst eben diese diese schönen tiere ja. man vergisst diese äh, rote augen man sagt ja wer einmal reingeschaut hat vergisst diese tiere nicht unglaublich okay. das müssen wir mal sehen Guckt mal die roten Augen an. Richtig schön, oder? Knapp genau 44 cm. Also, schöner kann es gar nicht sein. Das Anglerherz, das schlecht wird er. Bis unter die Balken. <lacht> Genial. ein schönes Tier, Ich ein paar mal verletzt worden, merkt man, ein paar Narben. Oh Kommt gleich in sein Element wieder rein, sehr schön, oder? sehr, sehr schön. Also, ich würde sagen, nicht ganz vergessen, Und wieder rein, auch nicht vergessen, bis zum nächsten Mal, Ciao, ciao.